Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend meine Damen und Herren. Bei einem schweren Busunglück in Ungarn sind heute mindestens 34 deutsche Urlauber ums Leben gekommen. Der Reisebus der Touristen wurde am Morgen an einem unbeschrankten Bahnübergang von einem Schnellzug erfasst und durch die Wucht des Aufpralls in zwei Teile gerissen. Das Unglück ereignete sich am Stadtrand von Schiofok am Südufer des Plattensees. Der Fahrer des Fusses hatte offenbar ein Warnsignal übersehen und war vor dem herannahenden Zug auf die Gleise gefahren. 8.33 Uhr heute Morgen das grauenvolle Ende einer Urlaubsfahrt an einem unbeschrankten Bahnübergang. Die Touristen, meist ältere Leute aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein, waren auf dem Weg zu einem Ausflug in die Pusta, als das Unglück geschah. Angeblich wegen einer Verkehrsbehinderung musste der Bus auf dem Übergang stoppen. Augenzeugen berichten aber, dass der Fahrer das Stoppsignal nicht beachtet habe. Davon geht auch die Polizei aus. Es war ganz sicher rot, sagt der Polizeichef von Schiofuk. Der Bus war in Richtung Süden unterwegs. Ein Autofahrer auf der anderen Seite habe deswegen gehalten und den Bus gesehen. Mit einer Geschwindigkeit von ca. 100 km pro Stunde hatte der Schnellzug aus Richtung Budapest dann den Reisebus erfasst. Dieser brach dann in der Mitte auseinander, eine Hälfte wurde von der Lokomotive, hunderte von Metern mitgeschleift. Den Helfern bot sich nach dem Unfall ein Bild des Schreckens. Zahlreiche Sanitäter, Polizisten, Feuerwehrmänner waren mit 30 Einsatzfahrzeugen und Hubschrauber im Einsatz. Bei allen Toten handelt es sich um Insassen des Busses, drei starben auf dem Weg ins Krankenhaus. Auch der Fahrer ist tot. Sechs wurden schwer verletzt. Auch der deutsche Botschafter in Ungarn war zum Unglücksort gekommen. Er hatte die Überlebenden besucht. Die sind natürlich auch äh, stark unter Schock äh, und gleichzeitig die, die das überlebt haben, die danken ihrem Schutzengel, dass sie nicht zu den Opfern gehören. Vertreter der ungarischen Regierung waren ebenfalls vor Ort. Die Behörden bereiten sich jetzt auf die Ankunft von Angehörigen der Opfer vor. Für Fragen zu dem Bus und Glück hat das Auswärtige Amt eine Telefonhotline eingerichtet. Sie hat die Nummer 030 5000 1000. Zu dem Bus und Glück sendet das erste einen Brennpunkt gleich nach der Tagesschau.